Hi hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich zeige euch heute The Wizards und das Spiel ist auf Steam für 24,99 24,99€ erhältlich, ist am äh, 8. März äh, rausgekommen, ich glaube vorher war es in der Early Access und ja, das Spiel gibt es auch ja, spielbar für die Windows Mixed Reality Brillen, da gibt es nämlich einen Beta Patch momentan. Man kann das Spiel dann äh, auf Beta umstellen, lädt ein Update und äh, dann ist es auch wohl spielbar. Oder man kann es auf jeden Fall testen, die sind da dran, dass äh, die volle Windows Mixed Reality Unterstützung da ist. Und das geilste ist, das kommt am 12. März für die PSVR raus. Also Leute, die jetzt auch eine PSVR haben, guckt euch das Spiel hier an und äh, lohnt sich mit Sicherheit. Ich habe eben mal so 15 Minuten getestet und ich fand es echt extrem gut. Passt alles, Bewegungsabläufe und so weiter. Macht Spaß. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Einstellungen rein. Also wir haben leider nur eine englische und eine ja, chinesische Sprachausgabe. Ich weiß nicht, Japanisch. Und äh, Sprache können wir hier die Texte umstellen, dass die auch auf Deutsch sind. Das lassen wir auch so. Ist auch äh, extrem wichtig für die Leute, die jetzt überhaupt nicht nichts mit Englisch anfangen können. Wichtig für Leute, die äh, Linkshänder sind. Man kann es auch rechtshändig und linkshändig umstellen. Ist auch sehr wichtig. So, wir können Profile auswählen. Und äh, ja, ich hatte hier schon mal zwei äh, angelegt. Für Leute, die jetzt wirklich mit, mit drei Leuten im Haushalt sind, die äh, einzelne Speicherstände nutzen wollen, auch cool gemacht. Ich nehme jetzt den leeren hier. Wir fangen komplett von neu an. Dann gehen wir hier in den Kampagnenmodus. Und los geht's. Die Unreal Engine. Carbon Studio. Das sieht auch echt, extrem gut aus, finde ich. This is the threshold between your world and the realm of Meliora. If you are willing, a heroic adventure and shining victories await beyond this door. I hope that you are ready to take magic into your hands. Wir sind bereit. <lacht> Wir wollen die Magie spüren. So, bevor wir anfangen, beim äh, letzten Video, was ich mal gemacht hatte, hatten Leute oder habe ich um Feedback gebeten. Und da haben Leute erwähnt, dass die gerne auch die Optionen von dem Spiel sehen würden. Und das können wir auch gerne mal machen, wenn das den Leuten nicht wichtig ist. Also wir haben hier Grafikoptionen. Wichtig finde ich hier, halt äh, haben Skalierung kann man hier einstellen, habe ich auf 130%. Dann sieht es ein bisschen feiner aus alles in, in der Vive. So, dann können wir hier nochmal allgemeine Optionen. Ja, wir können Untertitel anmachen und wie ihr gesehen habt, die sind auch dann in Deutsch. Also auch echt cool gemacht. Ja, 360-Grad-Modus nutze ich natürlich hier, weil ich ein 360-Grad-Tracking habe. Benutzerinterface voll, habe ich eben mal versucht umzustellen, geht aber nicht, bleibt immer auch voll. Also man sieht nachher hier so einen, so einen großen Kreis, den kann man leider nicht abschalten. Finde ich echt schade. Dann gibt es noch dieses Selbstzielintensität, also man kann Feuerbälle und so weiter werfen, schleudern und äh, ja 50% macht dann halt das Spiel, zielt so ein bisschen mit. Also sollte man auch so lassen, dann wird es ein bisschen einfacher, macht es auch dann mehr Spaß, wenn man äh, ab und zu ein bisschen besser trifft. Ja, Sprachsprache, also Sprachausgabe ist in Englisch, Texte sind in Deutsch. Lautstärkeinstellungen, ja. Hier ist echt cool, das hat man bei Furious Seas nicht, man kann jede Spur extra anpassen, äh, von der Lautstärke her, äh, finde ich echt gut gelungen und äh, sollte eigentlich jedes Spiel unterstützen. Dann haben wir die Bewegungseinstellungen, ich finde äh, der bewegt sich etwas langsam, deshalb drehe ich den jetzt hier auch mal so auf 130%. Äh, Schnell drehen ist für mich jetzt okay, man kann hier immer Sprinten einstellen, das lassen wir mal aus freies bewegen ist an ja das war's einfach mal und äh, ja dann gehen wir mal zurück zum Spiel Elf. so I am Aurelius time traveler and master spellcaster I would bow if I could <lacht> also er würde sich yes, verbeugen wenn er könnte <lacht> whatever you do here has no impact on the world outside don't panic you can leave whenever you want keine <lacht> panik but i'd appreciate a moment of your time ich hab doch gar keine Panik. Also, wie ihr seht, das ist jetzt diese 130 Prozent. Äh, finde ich jetzt echt okay. Wer jetzt noch schneller möchte, äh, kann das natürlich machen, aber dann wird es schnell unrealistisch, finde ich. Also, so, so ist eigentlich ganz normal. Und äh, ja, Teleport nutze ich natürlich auch. So, wir können jetzt. Wow. Wir können es teleportieren hinten auf diesen Plattformen, oh, aber sieht echt cool aus, schön gemacht. Touch this glyph and I will show you a basic spell, the fireball. Okay, und jetzt sind uns der fireball hier erklärt. Sache, ein, spell, eine spell. Eine andere, um ein Target zu with Versuch mit diesen Kristallen. Ah, die Kristalle sollen wir treffen. Oh. Also funktioniert echt gut. Ich mache einfach eine Drehung, drücke Trigger, mache eine Bewegung nach, nach rechts mit dem Ding und dann. Das müssen wir jetzt mal alle kaputt machen, dann geht es erst weiter. Haben aber scheinbar unendlich Schuss von... Let's move on. To the next when you're ready. Ich bin ready. Guck mal, bei der zu any flat lazy, gucken, ah, ja. Dieses fortsetzen kann ich jetzt nicht. Wegdrücken, das bleibt da drin. Das meine ich mit diesen Hut, das ist ein bisschen blöd. Was ist das? Oh hier kann. Kann ich jetzt nichts machen, okay. Go <lacht> Mach ein paar Sachen kaputt. Machen wir das doch mal. Den können wir nicht kaputt, das sind auch Kristalle, oder? Da können wir die Statue hier. Oh! Cool. <lacht> Brennt sogar weg. Okay. So wo müssen wir hin? Ah hier. Okay. Oh. Another Speaker is the Arcane Shield. It will deflect Melee and ranged attacks. Gibbs. Ah, da haben wir ein Schild. Also Trigger und cool. Ah, die haben ein Schutzschild. Boom! Cast fireball now. Ha! Stir! Was hast du denn? Diese Kobold? Ah. Haust du ab! Wir haben keine Ziele mehr, das heißt wir können teleportieren. Cooles Tutorial nicht hin, ne? nee. ah, Im Kampf kann man dann nicht so weit teleportieren. I'm you dann ze zeig uns mal was. dass ein paar Material. Ah, jetzt treffe ich hier meine Rift? Äh, Wife. Take as long as you need to practice. But remember, we have times and places to be. Naja, nee, ich brauche nicht. Ich brauch jetzt eigentlich nicht mehr trainieren hier. Da, Lego, lass ja stolz auf mich. Ah, scheiße. <lacht> okay, gehen wir dahin. Tor öffnen. Wie greife ich das? Ah, mit der grip taste Und weg. You are now in the sanctum. Step inside and make yourself at home. Zeigen und halten, um Gegenstände zu ziehen. <lacht> okay, das war nicht schlecht. Ich kann ich hier noch irgendwas sehen? Sieht auf jeden Fall cool aus mit den, den äh, Nebel oder Wolken. Wir haben eine kleine Zauberschule. <lacht> Was haben wir denn hier alles? Das ist eine Map von Meliora. Die Figurinen repräsentieren die Lokationen, die du zu treffen willst. Pick eine ab and place it in the large slot. To the left of the map is my collection of fate cards. They give you the chance to revisit your battles in makeshift alternate universes, where some details are different from the history you know. They don't really affect our time stream, but whatever you gain and learn there stays with you. Härten 1, Feinde haben 50% HP? Warum haben Some Feinde cards mehr plus äh, 50% HP? Macht doch keinen Sinn. Finde ich das ein bisschen äh, blöd. Okay. What makes this realm special are these rifts. <laughs> these openings lead into strange dimensions and allow raw magical energy to flow into our world. Do forgive me the lecture and please carry on if I'm boring you, but I personally find the topic fascinating. Only a true wizard can summon such energy by themselves, but many Meliorans specialize in using rift magic to create some incredibly useful enchanted objects. A blade only wounding the wielder's opponent is but the beginning of what can be achieved. Now, enter the Goblins, wow. cunning, greedy and ornery on the best of days. Ich our Weapons for ages, but the mere thought of paying fairly is repulsive to them. In the end, they always resort to force to obtain what they want. Their army of Orcs has snuck into Meliora.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 The time is right. Oh, das sind Tor, Die gucken uns an. Hey, 2, zwei Feinde haben 5, plus 50 HP. Also das müssen wir noch mal einer erklären. Also wer das weiß, kann mir gerne unter die Kommentare schreiben. Warum sollte ich den Gegnern mehr HP äh, geben? Macht doch keinen Sinn. Kann man den Baum auch zerstören hier? Okay. Ich muss die Ruinen Ruin erreichen. Jetzt gucken wir uns erstmal die Stadt an. Etwas stimmt nicht. Oh. Oh. Ne. da kann man nichts machen, schade. also sieht echt, echt cool aus. Nur mir ist eben aufgefallen, als die Goblins, als ich die gesehen habe, die sehen jetzt natürlich nicht so mega prickelnd aus. Frage ist, ob da schon mal irgendwas drin ist. Oh, das ist eine riesen Glocke da hinten. Hells bells. <lacht> sieht schon ge geil aus. The muss man sagen. apparition floating in front of you measures the likelihood of your success. The more of the circle remains gold, the better. When you run out, you have to try again from scratch. Ah, meine AP-Leiste halt. Was ist das? Show these guys what for, would you? Oh, der scheint echt stark zu sein, der Bogen. Stirb! Ich kann hier auch äh, den Bogen nicht kaputt machen, okay. Was ist so Ach du Scheiße! Beating. Mach's spaß These ruins are quite famous but astonishingly little is known about them there is a rift in one of the remaining towers and my favorite theory about the history of this place is that it was a wizard King's palace that was abandoned after the rift opened <lacht> <Dies an Ketten? lacht> nee, okay, ich hätte, man könnte ketten irgendwie wegspringen <lacht> Die Figur kann man wegspringen. Okay. Mal gucken, was jetzt hier passiert, gleich. Okay, durch. Ich geh mal ein bisschen zurück hier. War klar. Was ist da oben? Boah, hier ist es echt dunkel. Da ist irgendwie. Na, komm nochmal, doch. So. war jetzt? Ich kenne es. Die ganze, die ganze well, Glocke ist runtergekommen. Die Wege ist open. Is open, ja. Ich merk's Finde ich. Also, diese Mischung aus Teleport und Locomotion finde ich echt genial. Gefällt mir. Das scheint alles so riesig hier zu sein. Was uns da mal kurz da Okay, das scheint äh, Heilung zu sein, wenn, wenn man mal irgendwas hat. Okay, scheinbar war das der richtige Weg. Ist hier sowas wie den richtigen Weg gibt? Jetzt drehe ich mich aber noch mal um. Auch cool Snap-Turn gibt's. Also, Umgebung sieht richtig mega aus. Gegner. Umgebung kann man echt eine 2 geben, Gegner eine 4 finde ich. Aber trotzdem wäre Spaß, ist ja auch richtig. Okay, kann ich mir jetzt nicht anziehen oder da irgendwas mitmachen, ne? Was kann ich mit so Sachen denn machen? Kann ich die nicht schmeißen? Ich muss mal kurz gucken, ob ich Platz habe. Oh, bringt aber nicht mehr. of these crystals worries me they often form around corrupted rifts and are great for providing power for spells but they're quite volatile it takes great skill or recklessness to use them okay das sieht ja cool aus Die sieht kaputt aus die wand oh. Wow. Alter. hab ich mich erschrocken, ne? Was Okay, da will man keine Chance gegen haben. Is it friendly? I think it's friendly, or at least neutral. Dragons never cared much for the affairs of lesser beings. Wow. <lacht> okay. Ah. Okay. Wo bin ich? Wo bin ich da? Das ist nicht, dass ich gleich vor Schreck äh, weglaufe, wenn so ein Vieh hier steht. Get to some higher ground. We'll see where you need to go from up there. Also ich soll höher? Okay, der wird beschützt noch? No, oh, Bomber. I suppose it was too much to hope we could just cross an open area unchallenged. Are we still trapped? Okay, shall I miss him? Well, that doesn't seem right. There must be an anchor powering the barriers around here. Ah! Huh, such a lot Oops, that got their attention. Okay. Alter, oh, How I've missed these guys. Make sure your spells don't. We are so close to Pinewood. Don't lose steam now. Da kommt wieder was. Immer schön in die Eier rein. Zack. Hab ich ihn schnell, schnell genug angekriegt? Ah, excellent Form. And it seems our path is finally clear. Well done, my young apprentice. Well done. I think that massive crystal was somehow responsible for Pinewood appearing lifeless earlier. I can hear the village life returning to normal. Thought... From here on out, it should be smooth sailing. Have some fun shooting enemies. I'll, um... I'll provide model support. Neun Zauberspruch lernen. Ja sicher. Blitzschlag ist hört sich gut an. Very well. Practice more if you like. You are going to have plenty of moving targets. Okay, Träger. Aufladen und los geht's. The wow. Glyph behind you will return you to the sanctuary. Macht schon Spaß. Was ist das hier noch alles? Ach so, hier kann ich dann. Irgendwas alles lernen, was ich schon kann, oder? Das ist der Eisbogen. Das ist das Arkan-Schild, Feuerball, was ist das? Oh, kann ich noch nicht? Kann ich noch nicht. Okay, also wir lernen noch zwei Sachen. Dann gehen wir mal zurück. have gift for you. ein geschenk für mich as i pass it to you it will now show you your progress in the study of magic and the spells you will learn in the future okay the glyph will take you into the pocket dimension that you already know and where you can practice gesamtsauber erweiterung wiederherstellen Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kann ich das jetzt upgraden? Ah, okay. Kettenblitz, der Blitz springt auf das nächste Ziel. Klar, kaufen wir. Okay. Okay, da könnte ich jetzt üben, brauchen wir aber nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einmal einmal hier weiter. Schauen wir mal. So. Kiefernwald. Ist das nochmal das gleiche? Alles? Ruinen. Scheint echt so zu sein, ne? Okay, gut, gut war ich halt nicht wirklich. Hm. Okay, machen wir mal Stufe 2. Ich weiß nicht, was dann passiert. Muss ich mir jetzt echt angucken, ob das H genau das gleiche nochmal kommt? Ne. Kommt nicht der gleiche. Lange in die Katakomben. Okay, da wo es rot leuchtet, da wir sind. Da geht es bestimmt rot. Ja, da geht es runter. Also das das stört echt. Das würde ich gerne ausschalten können, aber hat er nicht funktioniert. Oh Catacombs, I've heard outlandish stories about what lies beneath the ruins. None of it's ever confirmed. There was, however, proof of a burial chamber somewhere in the deep dungeons with an unmarked but ornate tomb. It might hold the remains of the legendary wizard that built this castle. But what do I know? Oh nein, nicht zu gehen! Nichts machen eigentlich. Okay, okay was war der Ra Raum jetzt? Okay, ach so, ich brauchte das Ding jetzt. Okay, der nächste Türöffner Tür plates. <lacht> well, one way to find out, yes. Stirb. Hu, die Kämpfe sind echt. Kommen wir mal so plötzlich, die Viecher. Das sieht gut aus. Überleben. Have you ever played <lacht> the floor is lava? Because I feel like the situation is becoming a little heated. Ich glaube, am besten. Okay, jetzt müssen wir immer wieder gucken, wo sich die Platten erhitzen. Und wir müssen auch noch kämpfen. Komm. Wird heiß, oder? Jo. Ich nicht aufgepasst. Ich habe nur noch die Hälfte an. Der ist down. Da ist ja irgendwann ein Schatten. Kein Problem. Wir haben zwar nur noch weniger als 50%, aber alles gut. Steige herab. Ich will nicht. Oh, wird der ja mal dunkler, oder? Hallo. Oh, sind schon fies die Geräusche? Das ist wieder so eine Druckplatte. Gucken wir mal, was da passiert. Na komm. Hä? Oh, Blitz. Die kriegen wir nur mit dem Blitz auf. Wieder in der Karte nur ein I Synchronisierungspunkt inkompatibel mit schwachkräftig. Also, diese Karten sind mir so ein bisschen noch ein Rätsel. Ich habe es gemacht und trotzdem hat das Schild nicht aufgesetzt. Ich war doch Energie hier, oder? Ach, warum treffe ich denn nicht? Ja, das ist gut. Die Energie braucht man nämlich jetzt. Das Bild ist auch bunter geworden jetzt. <lacht> Diese Flüssern... Jetzt müssen wir aufpassen, wo wir hintreten. Die roten Platten sind nicht gut, haben wir ja gelernt, ne? Ha. Oh fuck. Warum macht er da nicht? Hilfe. Alter! Hau ab, du Drecksvieh! Ja, super! Das ist heftig. Komm. Wow. Ja, ich bin gleich tot. Ich stelle mich auch gerade richtig blöd an, glaube ich. Haben wir da irgendwo noch äh, Energie? Ah, das, manchmal funktioniert das nicht mit dem. Wow. I think we should investigate. In any case, it can't be closed from this side, and we can always return straight to the station dank to the Plattform. Wahnsinn. Ja, Leute, beenden wir hier das Video, würde ich sagen. Ja, die Zuschauer haben sich ja gewünscht, dass ich so am Ende so ein kleines äh, ja, Review mache oder Fazit. Also nach, ich weiß nicht wie lange das Video jetzt hier geht, so 40 Minuten würde ich mal sagen, kann man noch nicht allzu viel sagen, aber die Grafik stimmt, Musik ist cool gemacht, also stimme ich auf jeden Fall, Synchronsprecher sind gut, Grafik wie ihr seht, sieht natürlich echt toll aus, die Gegner sehen jetzt nicht so super aus, aber trotzdem ganz okay. Besonders die großen Gegner gefallen mir, die sehen besser aus als die kleinen. Die Goblins äh, fand ich jetzt nicht so toll. Zaubersprüche sind cool gemacht. Ja, manchmal habe ich noch meine Probleme gehabt, äh, so ganz schnell irgendwie einen Zauberspruch zu machen, wenn es hektisch wird. Aber echt cooles Spiel, was man sich echt näher angucken sollte. Und ich werde es auf jeden Fall auch nochmal testen und äh, um genauer zu sagen, ja, ist das jetzt echt ein Top-Titel oder nicht. Aber ich finde es echt positiv, dass das jetzt für alle VR-Brillen rauskommt. Und äh, genauso sollte es sein. Jedes Spiel sollte für alle Plattformen verfügbar sein. Ja, dann verabschiede ich mich mal. Wenn das Video euch hier gefallen hat, haut doch ein Like raus. Würde ich mich echt drüber freuen. Und wer noch kein Abo gegeben hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.